Ja, Hallo meine lieben GeolebenTV zu sehr schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Heute handelt es sich nicht um eine sehr exotische Frucht mit einer wunderbaren Wirkung auf den Körper, die mir dann von ganz weit weg hierher fliegen lassen müssen, sondern es handelt sich um eine Frucht, die wir alle schon kennen, schon lange kennen. Es ist die wunderbare und viel gelobte und gerühmte Zitrone, ist ungefähr so groß und wunderbar gelb. Seit ich jetzt diese Aufnahme zu dem Video mache und ich muss sagen, heute feigelt es mich ziemlich, Trinke ich schon an diesem Zitronensaft, jetzt habe ich ihn fast, fast ausgetrunken. Genau, es handelt sich um die wahnsinnig wunderbare Wirkung auf den Körper, wenn wir täglich Zitronensaft zu uns nehmen, meine Lieben. Genau, und um das geht's um die wunderbare Wirkung des Zitronenwassers. Welche Wirkungen du auf den Körper ganz genau hast, das sehen wir uns wie immer nach dem Intro an. Ja, Vorweg, meine Lieben, auf die Zitrone gekommen bin ich, weil nicht nur das Wissen über die hervorragenden Eigenschaften der Zitrone mich motiviert hat, sondern auch ein kleiner Hinweis darauf, wie man ganz einfach und easy mehrfach über den Tag verteilt den Zitronensaft genießen kann, ohne dass ich ständig eine Zitrone mit dabei haben muss und diese natürlich auch auspressen muss. Doch wie einfach es ist Zitronensaft zuzubereiten erfährst du nachdem wir uns einfach noch mal die Vorzüge warum man Zitronenwasser täglich mehrmals trinken sollte ansehen und dann kommen wir ganz rasch zum ersten grund warum man zitronenwasser täglich trinken sollte erstens zitronenwasser regt die darmtätigkeit an jawohl ich kann damit in der frühe gleich ganz wunderbar aufs klo gehen und bin dann den ganzen tag glücklich wer kennt das nicht Jawohl, ein guter stuhlgang macht einfach mal happy warum ist das so denn zitronenwasser wenn du das trinkst wird eben deine gallenproduktion aktiviert was für eine wesentlich bessere Fettverdauung sorgt. Außerdem regt die Zitronensäure die Bewegung in Magen und Darm an und zusätzlich enthält Zitronenwasser ja noch verdauungsfördernde Enzyme und Pektin, was ebenfalls die Verdauung anregt und unterstützt, meine Lieben. Der zweite Grund, jetzt geht es ganz hurtig weiter, der zweite Grund. Zitronensaft schmeckt zwar sauer, das ist klar, das wissen wir alle, wirkt aber im Körper basisch da die sauer schmeckenden Fruchtsäuren im Organismus schnell zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden und übrig bleiben dann eben im Körper die, die basischen Mineralien der Zitrone. Das ist das, was übrig bleibt. Gleichzeitig wirkt die Zitrone eben auf acht Ebenen basisch und erfüllt damit unsere Voraussetzungen eines basischen bzw. eben basenbildenden und gesunden Lebensmittel. Was hier achtfach basisch bedeutet, meine Lieben, das erfährst du zusätzlich in meinem Blog auf bewusst, gesund, geosiext, Lebensmut AT. Und Flux kommen wir zum dritten Grund. Jawohl, der dritte Grund, Zitronensaft hat antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Jawohl, der Vitamin C Reichtum der Zitrone sorgt außerdem für ein sehr hohes antioxidatives Potenzial, und all diese Eigenschaften stärken und entlasten das Immunsystem. Die antibakterielle Wirkung von Zitronensaft ist sogar so gut, dass man Zitronensaft auch zur Desinfektion von bakteriell belastendem Wasser verwenden kann, wie ein Forscherteam aus, dem argentinischen, aus der Uni, äh, äh, argentinischen Universität in Buenos Aires herausgefunden hat. Bereits eine 2%ige Zugabe von Zitronensaft in verschmutztes Trinkwasser konnte nach 30-minütiger Einwirkzeit die dort die dort befindlichen Cholera-Bakterien abtöten, wenn das keine Hausnummer ist. Schnell kommen wir zum vierten Grund. Vierter Grund ist: Zitronenwasser hydriert den Körper, also. Er sorgt dafür, dass wir Wasser in den Körper bekommen. Während der Nacht verlieren wir nämlich am meisten Flüssigkeit. Das habe ich auch nicht gewusst, dass wir in der Nacht normalerweise mindestens einen halben Liter an Schweiß verlieren und oft sogar noch wesentlich mehr. Und damit gehen natürlich auch wertvolle Mineralstoffe und Vitamine verloren und mit dem Zitronenwasser füllen wir unsere Flüssigkeits- und eben auch Mineral- und Vitalstoffspeicher eben ganz schnell in der Früh wieder auf. Und hier empfehle ich auch mein Video zu so trink vier Glas warmes Wasser am Morgen, das sollte man sich auch anschauen, weil das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Der fünfte Grund ist, warum du Zitronenwasser täglich genießen solltest. Nämlich Zitronensaft reinigt die Nieren und schützt unsere Gelenke. Ja, Zitronenwasser hat von allen Fruchtsäften die größten, die größte Zitrat Menge. Warum ist das wichtig? Weil eben Zitrate Nierensteine auflösen können und einer erneuten Nierensteinbildung vorbeugen. Die Zitrate in Zitronensaft lösen insbesondere kalziumhaltige Nierensteine und, äh, und eben auch äh, Nierensteine aus Harnsäurekristallen wieder auf. Da sich eben die Harnsäurekristalle auch in den Gelenken ablagern, spricht man hier von der allseits bekannten gicht also wenn die gelenke schmerzen und eben anschwillen trinkt man nun jeden morgen oder über den tag verteilt eben ein glas zitronenwasser dann schützt man natürlich die gelenke vor einer solchen Harnsäurekristall-Einlagerung, weil eben das zitronenwasser diese kristalle auflöst bevor diese überhaupt erst in die gelenke gelangen können ja meine lieben das ist ja wirklich schon eine hausnummer kommen wir zum sechsten und einen sehr, sehr wertvollen Grund, täglich Zitronenwasser zu trinken. Zitronenwasser entgiftet natürlich auch, weil Zitronenwasser eben auch entwässernd wirkt. Dadurch steigert es natürlich die Ausscheidung von überflüssigem Wasser und natürlich von Schad- und Giftstoffen, die eben mit dem Urin wieder ausgeschieden werden. Täglich ein bis zwei Glas äh, Gläser Zitronensaft am Morgen kann die Entgiftung eben massiv unterstützen, vor allem, wenn man sich mit dem Essen morgens einfach noch etwas Zeit lässt, denn am Morgen ist unser Stoffwechsel natürlich am aktivsten und da müssen wir ihn eben nicht noch zusätzlich mit Nahrung belasten. Und jetzt kommen wir äh, zu einem der wichtigsten Gründen, meine Lieben, regelmäßig Zitronensaft oder eben Zitronenwasser zu trinken, ist, dass natürlich auch die Leber, unser unglaublich wichtigstes Organ, massiv davon profitiert, da eben die reichhaltigen Antioxidantien und eben auch Enzyme der, der Zitrone eben die Leber vor freien Radikal schützen und die Leber bei ihrer Arbeit eben unterstützen. Ja, meine Lieben, wichtig ist klar zu haben, dass die Zitrone kein Wundermittel ist, das innerhalb von wenigen Tagen unglaubliche Erfolge bringt, sondern dass es eigentlich ganz einfach ist, täglich zwei bis drei Gläser frischen Zitronensaft über den Tag verteilt zu trinken und zu wissen, dass du auf die Dauer gesehen ja unglaublich Wertvolles für deinen Körper eben machst. Und aus meiner Sicht die sieben wichtigsten Gründe, täglich Zitronenwasser zu trinken, habe ich dir gerade aufgezählt. Und jetzt komme ich dazu, wie ich anfangs gesagt habe, warum ich eigentlich draufgekommen bin, jetzt dieses Video darüber zu machen, weil es natürlich auch Zitronensaft hier in Bioqualität so zu kaufen gibt. Also hier reiner Zitronensaft frisch gepresst in so einem Fläschchen, da muss ich eben nicht lange herumpressen, das kann ich tagtäglich mitnehmen, das habe ich in meiner Arbeitstasche drinnen und dann trinke ich ganz locker täglich zwei, drei, sogar manchmal vier Gläser dieses Zitronensaftes über den Tag verteilt und auch noch ein wichtiger Tipp dazu. Nicht sofort etwas dazu essen, eine halbe Stunde warten, wenn du so ein Glas getrunken hast, dann warte einfach eine halbe Stunde, damit das auch dann wirklich super gut wirken kann und sich nicht alles gleich wieder mit dem Essen vermengt. Ja, meine Lieben, das wäre es eben auch. Ja, Das wäre es jetzt einfach auch zu diesem Thema Zitronenwasser trinken. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt, oder von mir ist auch mehrere. Schreibt eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare, logischerweise schaut in meine Infobox, hier habe ich alle empfohlenen Nahrungsergänzungen, sowie tut es euch auch an und schaut auf meine Homepage bewusstgesund Geosix die denn hier habe ich dann noch die Erweiterungen zu den Videos, noch genauer ausführlichere Beschreibungen und vieles, vieles mehr. In dem Sinne, bleibt mir treu, ich habe euch lieb, Bleibt vor allem gesund, wenn ihr es noch nicht seid, werdet es auf jeden Fall, denn das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wir sehen uns, Baba, Ciao, Tschüss und Servus, euer Gio.